Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft-Projekt nach. Und heute spielen Cookie. Es ist der Originale Cookie. Ja? ja, natürlich. Und wir werden heute Dios farmen. Und vielleicht finden wir auf dem Weg noch Wasser für den wasser -Cue. Dann starten wir gleich los. Drei, zwei, eins. Go. Ja, es sind zwar zwei Leute auf dem Server, das stört uns nicht. No. Aber wer wer denn? Der Mindstorm. was hat die haben Heute angefangen? Und ich glaube, die sind gerade in der zweiten Folge. Full Strikes Schlauch. will ich Ja, war ich nicht brav. <lacht> um, ah, du hast eher essen. Siehst du, ich musste mal feindlich sein. Cookie, hast du genug Essen? Das ja, ist Team Orgasmus. Ja, ich weiß ja nicht, da kann nicht sehen. Aber eigentlich, ich weiß komm du, du zum zum Essen, Lauf, Wie viel brauchst du Ja, die Hälfte, also ich, ich gebe gar nichts. Okay, ich gebe dir die Hälfte. Ja, gehen mal für... Äh, was hast du gemacht? Nur Strip man in den letzten Sekunden. <lacht> Philipp, wo bist du da weit runter <lacht> gegangen? So weit runter gegangen, oder? Hier unten ist ja, Lava. Und Wasser, ja, Alex. Das ist das erste Wasser. Okay, ja passt. Ja, da wurde es nächstes Aus. Hast du Fackeln, Cookie? hat Fackeln, ja. Nein, nicht einmal Kohle. Immer Kohle bei Dipsticks. Ja, ja, ja warte, ich gebe dir mal die Hürde. Und auch Auch bei dir? Ja, ja, aber keine. Warte mal, ich mache... Um, Ups. Ich mache schon wieder sofort. Wieso passt immer zwei. Ich mache mal zwei Kübel, okay? yeah. so zu gell? Ja. Ich habe vier, zwei und zu erlauben. Ja, ich sehe noch ein ja, aber es ist jetzt gekriegt, also. Ja, also. Nein. Ey, gucki, bei Diamanten haben wir noch keine 3 angefunden, gell? Nein. Ich hab noch gar keine Diamanten. Gucki, willst du einen Lava-Kübel? Ja, sie. Warte, ich geb dir einfach gleich 2 Kübel, weil dann. Eins warte, ich glaub, in deine. Was? Ein Emerald. Das Lapis. Ich warte mal, das Skelett ist yes, klein, ist dann die Lava. So. Ja, <lacht> Lava brauchen wir ganz mehr. Warte, ich mach da mal weg. Sollte man passen. Ich hoffe wir finden gleich mal drei Tiers, weil dann können wir schon Tiere sauberen. Schon wieder einen gefunden oder nicht noch mal. Jetzt haben wir schon einen dritten Emerald. Was bringt uns der eigentlich? Keine Planung. Kann man ein Village-Shut finden? Keine Ahnung, sonst gibt es auf die Welt. Ja. Keine Ahnung, Spray. Bauen wir uns auf höherer Earth, oder gehen wir noch weiter? Nein, bauen wir uns auf auch gleich. Jungle. Wir sind jetzt halt schon fast auf 5 Earth, Wir sind auf 8 Earth. Vielleicht sag ich War. Sorry, ja. Mhm. Jetzt haben wir das und auf 10, also an sein. Ja. Okay, nice. Ja, wir werden jetzt so beim Streetman glaube ich, Höhlen anfinden. Dann passt das eh gut. Ja. Eisen brauchen wir eigentlich eh noch für Amboss. Oh, das ich schon gedacht. Ja, da es haben. kommt schon lau. Ey, guck, ich hab schon die nächste Höhle angefunden, wie gesagt. Wow, okay, ein Kölzhandel, oder? Hoffentlich Hey Headlore. Da steht einer. Guck, da links ist einer mit einer Rüstung. Ja, pass auf, ich hab' den Lederarm, du? Weh! Guck, ich geh' straight auf, ey. scheiß nix! Ja, da hab' den Lederarm! Ja, du kannst's gern anziehen! Sie haben den Leder Mann! Hey, die waren <laughs> yes. cool! Die Kamerager! Nice! Einmal, zweite endlich! Folge endlich. Yes. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wir, Wir haben noch ja, nie so lass' da bitte Wasser, lass' Wasser da bitte! Bei mir, weil dann baue ich das. What? Wir haben noch nie so frühe Dias gehabt. Okay, da ist er. Ah, jetzt hast du mal das Dias safe. Warum, warum? Ich nehm's ja aus, wie wieder. <lacht> ja, bauen wir mal ab. Sind so ein paar Fackeln. Oh, was dem Dias lauert, ja. Jetzt hab ich. Hotscher weg. Ja, ich so bauen wir bauen mal direkt ähm, ein Diamantenschwert und ein Ah nein, doch nicht. Nein, nein, Eisenspitzhacke und ein Verzauberstisch und äh, ja. äh, Verzauber. Ja, ja. ja, genau, also, da brauchen wir. Ah, die spitzhacke brauchen wir sowieso. Ja, weil... Wir Machen wir mal mehrere Sticks. Nein, no, nein. No. Sonst warst du tausendmal immer von Sticks. Guck, hier hast du du. <lacht> ne? Das Wasser eingestellt. <lacht> das hab ich schon <lacht> eingestellt. <lacht> schon wieder Eimerachs, Alter. Ich hab. So Alter, Alter. Ding noch nie Emeralds Seit wann voll Emeralds hat so. <lacht> Ersten Obsidian Guck ich baue gut Opsiden <lacht> Ah warte ja dann stell ein paar Öfen auf dem Eisenschmolz ich glaube wir haben schon weit mehr als genug Also wir können dann Eisenrüstung fertig machen Okay, ja warte ich stell mir meine drei auf um, Ja stell wir da her oh, oh, oh. Eisen, habe ich ja Eisen? Ja. <lacht> Das war schon Fins nicht. Drin in Oxy, was noch was damit. Ja, ja, guck, okay. cool, ich hast schon Kohle eingekauft? Ja, zwei, dann eine ganze Kohle. Okay, aber oh, du warst zu so für Eisen, ja? Ich <lacht> wollte <musst> auch bauen. <lacht> <lacht> oh, schon, oh, Die auch Höhle dürfte ja. ziemlich kurz sein, weil das ist ziemlich Diamantenhöhle. Ah, Level, gell? Gold. Mhm. Jetzt habe ich mir gedacht, bei Fight oben um, bei einem Minenschacht auf Höhe 11. <lacht> Gar nichts mehr. Ein, ein einzigen Diamanten <lacht> angefunden in einer Lore. Ja. Es war echt abnormal. So, da, da. So, jetzt geht's zum letzten auf See Block. Ja. Ich baue was, dann. Pass auf, unter dem ist und das ist weg. Fimo. Hätte mal. Ich baue jetzt direkt. Tschak. Unser so Table natürlich. Mhm. Geht sie nämlich genau aus, muss man zugeben. Sprung mal 1.8, jetzt geht das heißt für irgendwie verzaubern. Wunderschön. Ach, ich, ich schau mal, ob wir Fire Aspect aufkriegen. Achso, ich hab noch keine. Kannst du mir ein Lern-Keyball bitte geben? Du hast dann einen Wasser. Wasser-Keyball. Tja. Ähm. Verzaubern du mir noch nichts, oder? Ich brauche eine Start-up. Ich hab da 15 Ups. Hm. Achso, okay, gefühlt. Ja schau mal ja. ob du auf der Spitzhacke Glück kriegst. Ja, irgendwie leider krieg ich grad kein Fire auf, wenn man wusstest. Was für ein Soll Efficiency, Spitzhacke? Ja. Sorry, efficiency, ja. Sorry? Ja. Ich war mir aus. Nein, nein, du nicht. Ich Was? hab ich viel über gesagt. Nein, ich mach nur Glück auf der Spitzhacke. so also Glück? Ja, für dich. Ja, ah ja. Efficiency, efficiency, efficiency. Gib mir noch ein bisschen ein Ding. Ja, gib die die Hälfte. Was? <lacht> oh, no. <lacht> <lacht> ja, ah, noch. uns in das Ja, aber du willst, kannst du Brot ernst Auf Rüstung. Halt Äpfel brauchen noch, fällt mir gerade auf. Ja, ich krieg gar ja kein Glück, Kaffee. Schau, du noch mal. Ich wollte ich Kann <lacht> man eigentlich auf jede Art von Spitzhacke aufkriegen? Ja, was bringt dir nur wenn, was kommt dann einem, wenn das hier passt. Ja, alles und Ich, ich krieg nur Efficiency. Ja, verzauber halt dein Brust. Ja, und warte. Kriegst Guck, ich soll die gleich like, mit craften, die Sachen? Ja. Soll die Protection so eins auf die Post tun? Ja. Ich bin mean, jetzt full iron, okay? gell? Okay, warte, gib dir das Rest. Warte, rechtliche... wie geht das jetzt mit den Büchern? Weil das kostet 1 Enchanter und drei Lapis. Ja, und da machst du es mit ja. an ein Bild Das wusste ich nicht Ja, so will ich alles gut zaubern, gleich passiert irgendwas <lacht> Was ist denn passiert? Last protection ist scheiße das Ja, schauen wir mal weiter Das ist cool das ich Was ist cool. hey, nur rum anzuschauen? Ich bin rum anzuschauen, man kann nicht Bücher machen Ja, dann muss ich halt so, irgendwo muss ich es und immer mhm. wieder nach der Anverzauberung bei der Spitzhacke schauen. Ah, ja, ja, stimmt. Bei den Endes, Unbreaking. Endes so ein... Mal was. Also. fischen sie. Aber von Stone brauchst du nicht. Ja, ich schau trotzdem. Von der Stone. Ja, ist klar, bei jeder Spitzhacke dann alles gleich. Ja, ja. So wie äh. geht das. <lacht> also, meine Asche verzaubert. Ja, ich krieg grad keine richtige Verzauberung auf meine Sachen, aber okay. gucken. Dann mach auf Eis und Schwert, vielleicht kriegst du Sachen. Oh. Aber noch für darauf hin, noch für diese ja komplett. OP. OP. Hab Schauen wir wieder da. Wir werden schon ausgekickt, kicken no. mhm. auch. Na. Ich schau mir jetzt Fischen sie. Fischen sie. Wollt die Luig. Und? alles, was der gerade lag. Guck, ich kannst ja. du mal schauen, ob du meine Sachen verzaugen kannst. Ich geb ihm die Lapis. Warte, ich die Lapis. Ich hab die auf Protection 1 genau. Echt, schau mal, ob du meins auch Protection anschaffst, wenn du halt noch Levels hast. Ja, ja. Genau. Gehen wir da mal kurz. Da krieg wir mal Levels per Call, oder? Ja. Geil. Okay. Mhm. Da. Oh, da. Ja. Darks. ja, noch nichts. Na da, also dann komm. Immer Project Protection. Ah, wo bist du? Warte, ich okay. komm wieder zu dir. So. Ja, ich muss das nicht Hä, hey, das ist sogar voll unnötig. Du kriegst du mal ein paar Dinge mit Samenschein, das auch nicht. Lapis, bitte. <lacht> <lacht> du musst einen Eimerad geben. Hinter die Achse. Jo. Ja, ich geh hinter die Achse. Wurde gekickt. Ey, guck mal du hättest Freundlichkeitshalber Bye Bye geschrieben können. Ja. Ja, viel was machen wir ja. ja, du musst, wenn du noch mal... ...Word auf später. Ich craft ein neues, ein neues Iron Schwert, weil vielleicht krieg ich Fire Spec. Das wäre schon cool. Alter, wo Warum ist das jetzt zugegeben? Achso, okay. Echt? Und so. So. Das war nicht voll. Ist das Wallet? Eh? Ich glaube ja. <lacht> ja, Schaden ist besser als noch. Eisen kann man nicht mehr um den was haben. Ein ja, ein Müll, anboss. Ja, das soll wieder dir durchschauen. Ich hab die du gefunden. Ja, geil, Leute. Ja, ich kann du jetzt irgendeine Glück verzaubern. Wär jetzt nicht das ne? optimal. Hab <lacht> oh, ich noch nicht, ne? Ich schau nicht gerade die ganze Zeit. Ja, hm. ja jetzt ein Glück verzaubern, Alter, Imbach. Ja, ich ja, bin... müssen wir halt eine neue dia machen. <lacht> Na, du kannst den mit Eisenspitzhacke rechnen, wenn du es verzaust. Ey, was? Oh. Achso, dann arbeite dann Crafter, neue Arrow-Spitzhacke. Das ist Mach unbedingt einen mit Glück. Also, es lädt er mal aus, oder? Denk mich schon. Bist du die Höhle entlang? Ja. Wie lange haben wir denn noch? Steht das irgendwo? Wenn es schlecht Stein eingibt, vielleicht. Nö. Nee. Vier Dias ja. waren da. So. Ah, nicht. Ja, beim Folgenprojekt war es schlecht Zeit. Mhm. Boah, die kommen langsam zu dir. Ja, no. yeah, yeah. eigentlich ist es ungut, wenn man es wenn es jetzt so. Ja, verzaubert es aber. Ja, ich soll es verzaubern, bis du kein Lerner hast. Okay, mach ich weiter. Die muss du mal ausmisten <lacht> Da mach ein Loch dahinter und schmeiß die Sachen weg. Warte, gibt die mal Lapis. Drei Stück habe ich, ja. <lacht> Ey, <Emerald>. nein, <lacht> das gibt's nicht. Da. Ach, pass auf, wenn du gerade ja, da gabst, ja. das Lava. Kanit. Dirt. Ultra-Schwert. Ja, Starschwert. Starspitzhacken. Stimmt eh. Das ist ja, naja, wohl. Wurde. Diorit. Was sind für ein Spaßes Redstone auch noch? Redstone auch <lacht> noch. Jetzt haben wir es, oder? Oh ja. Ich bin so unlucky. Ah, ich, zieh, ich hab nichts. Ich habe nichts. Kann man noch Vorbildes. Lappen laden? Öppchen schießen. Gibt kein Lappen mehr, na ne? Hast du noch Lappen? Ja, schau, weißt du, ob du das kein drauf kriegst. Warte, schau. Hast gut. du das letzte Mal mit der Spitzhockey geschafft? Nee, geht nicht. Sollen wir noch mehr Spitzhacken raufkommen? Ja, alles auch. <lacht> ja, alles auch. Ja, alles auch. Ja, alles Ja, eins können wir schon. Ah, ich noch. Nee, ich kriege nicht. <lacht> ja, bauen wir einfach ab, oder? Ja, ich pass ab jetzt. Warte mal, warte, warum nicht? Jetzt hat's die andere Höhe, die wahrscheinlich. Ne? Ah, Sechs Sekunden haben wir schon. Ha? Wir werden gleich gekickt, ja. Das ja. Oh, das bist du bei mir. Ich glaube. Ja, gut, ich find... Und dann noch ein bisschen leveln, brav. Call it Ja, wie denn sonst? Ja, ja das ja, Nether, ja. Gehen wir direkt in die Nether jetzt, oder? Ja, jetzt sind wir Schon wieder gesehen. noch Iron. Iron, nice. Ey, wo bist du entlang gelatscht? Da oben. Ja, da um, ja. oben. Ja, um, kennst du mich? Keine Idee. <lacht> Links und da entlang, oder ja, da entlang. Aber die fucking entlang. Hey Cookie, wo bist du? Ja, ja den da hinter der Mauer. Warte, ich hab mich schon drüber. Hinter der Mauer? <lacht> bist du verarscht? verrascht? die fucking Ich baue mir dann. jetzt einfach zu, gell? Atz. Back to the server liest.